Hey Leute und willkommen bei der nächsten Folge von Let's Play Twin Saga. Wir haben kurz ein paar Golems getötet. Ja diese, wir mussten ja diese jemanden die Dinge von denen einsammeln. geben wir die Quest ab. Überreist Kamina die Golem Juwelen. Wow, du hast alle Golems besiegt. Wirklich beeindruckend. Aber ich frage mich, woher solche schöne Kristalle haben. Kamina nimmt die Kristalle und inspiriert sie doch fertig. Mmh, die Kristalle sind von einer magischen Energie durchdrungen. Ich frage mich, ob die Golems nach ihrem Verzehr so aggressiv geworden sind. Und dann die Leute angegriffen haben. Kann sein, ne? Ich vermute, dass jemand den Kies Golems mit diesen Kristallen gefüttert hat. Deshalb sind sie so mächtig geworden und aggressiver. Kamina nimmt den Kristall und untersucht ihn sorgfältig dieser kristall besitzt tatsächlich magische kräfte aber wo weißt du aber woher weißt du dass jemand die, Co die damit gefüttert hat warum sollten sie sie fressen sicher nicht wegen dem guten geschmack marisa riecht an den kristall und sieht Camina verschweifend an oh ich weiß das. dass Ups, einen Moment. oh ich weiß es da ich die zukünftig beste zukünftige beste magier des universums bin habe ich ein gespür für sowas du denkst so einfach wenn man diese goldens mani manipulieren und stärker machen kann dann muss sie immer für seine eigenen bösen absichten missbrauchen. brauchen ich habe eine idee mafly wir führen einige experimente durch indem wir diese kristalle fusionieren dann kannst du den fusionierten kristall nahe zu Findlinge platzieren. nahe der findlinge platzieren Mal sehen, ob das den schrecklichen Golem-Häuptling hervorlockt. Kamina schwingt den Stab in ihre Hand und die Kristalle beginnen miteinander zu verschmelzen. Mach's Leid, ich bin fertig. Nimm diesen geschliffenen Golem-Juwel und platziere es bei den Findlingen. Findlingen. Mal sehen, ob das, Golem, ob das den Golem-Häuptling herauslockt. Amina gibt das geschliffene Golem-Juwel. Geh soweit du bereit bist. werde mir versteckt wenn mir dieser Golem ziemlich Angst macht, werde ich es sein. auf die Zunge heraus. Wo oh, jetzt haben wir den Golem. Hab ihn Maul. Oh, oh Gott. Vielleicht muss ich ganz von kleinen Golemens auch an. Nicht gut. Der wird das der erste wirklich gefährlich gekommen Die kleinen Golem sind echt. Oh shit Oh mein Gott Ach, okay, die machen echt Damage Können. Alter was war das für ein Spiel Auf doch Oh ich halt werde dieses Spielschot wieder mal ausweichen und das ist einfach mal Skillshot. Oh, Spiel besiegt. Meine Güte, du hast wirklich geschafft den Golem heute nicht zu besiegen. Haben wir schnell ab, bevor die anderen Golems was bemerken. <lacht> Meine Pussy. Geil. Also, wie ich dachte, der Golden Holding -Hö wurde von den Kristallen angelockt. Die Frage ist, wer die Kristalle an sich verfüttert. Kamina kratzt sich am Kopf und denkt über diese Frage nach. Mm. Ach, vergiss es, ist echt unglaublich, dass du den Golden Holding bezwingen konntest. Lass uns gehen. Kamina reckt sich die Hände in die Höhe und stabs fröhlich von dannen. Okay. kostet noch Kostüme. Kann man da eine Vorschau machen. und ähm. links Okay. Das gefällt mir eindeutig besser. Das so, nur für Mädels. Oma oh, Fly, Marisa riecht ihr das? Mina hält sich die Nase zu, als der Wind einen widerlichen Geruch heranträgt. Scheiße, dass ich ein Dings weggekriegt habe. Riechen? Riecht, riecht jetzt schlecht? Da will, nicht, da will ich gar nicht riechen. Du musst ja nicht atmen. Deswegen kann ich auch nichts riechen. Hehehe. Noch wieder sieht dich himmlisch, himmlisch an. Was meinst du damit? Du musst nicht atmen. Wie Ist das möglich? es stinkt so. Ich, ich halte das nicht aus. Amina ist so überrascht, dass sie einen tiefen Atemzug der schlechten Luft nimmt und ihr scheint davon übel zu werden. Frustriert versuchst du nicht mehr auf Marisa zu achten. Ein fauliger Gestank liegt in der Luft. Du hättest dir, dir die Nase zu und sagst Amina, dass ihr die Drecksschleiminge. Dreckschleimlinge loswerden müssen, wo ihr, ihr dort hindurchgeht. geht, was auf keinen Fall fasse ich diese dreckigen Schleimlinge stinkenden Dinger an. Die nur sie ist, die dir die Stelle an der Schleim Stelle an den, die diese Schleimlinge berührt haben, den allesamt verschmutzt. Kamina zeigt auf ein Gebiet durch, das die Schleimlinge gerade durchgekommen sind. Wollen wir Pflanzen Wasser haben, ist eine gelbe, grübe Das ist gar nicht gut, ich muss mir was ausdenken Vielleicht können wir ihnen eine Dusche verpassen, weil nimmt nimm diese leere Flasche und hilf mir, was klares Quellwasser zu bringen. Ach, jetzt entweder wir Wasserboote oder was? Geh gerne. Gut, dieses Wasser schön, sieht schön klar aus. Okay, jetzt pass auf, Kamina liest eine Beschwörung und die Flasche in ihrer Hand beginnt schwach zu auf leider die scheint kein gewünschtes Mädchen zu sein. Sie ist so jung und doch versteht sie so viel. Magisa, bitte, dies Kamina im Auge das Das war's, Maaflei. Da Hallo zu Caminas extra starken Reiniger. Du musst bloß ein bisschen davon auf die Stelle verteilen, an denen ein Schleibling gewesen ist und der Schmutzbestand verschwindet. Das erledigt, zu erledigt zuerst diese Streckschleiminge, dann benutze ich den Reiniger oben, um einen Weg freizumachen. Das ist Kaminas perfekter Plan. Kamina steht aufrecht und stammt die Hände stolz an die Hüften. Ihr könnt den schwierigen Teil erledigen, wie diese Schleimlinge beseitigen und so. Tut mir leid, aber Schleimlinge stecken einfach so sehr. Ich will ihnen nicht so nahe kommen. Ich will auch nicht in, der Nähe, in ihre Nähe kommen. Sie, wurden, sie würden mir die Kleider ruinieren. Das wäre das Beste. Immer fleißig um die kümmern. War ja klar. Du siehst die zwei jungen Frauen an, die dir einen Schaden vor den Blick zu werfen und nichts verstehen. <lacht> weil okay, ich nein und es geht nicht Ich dachte, weil ich ja meine Angriffsgeschwindigkeit hochgestellt habe, äh, könnte das eventuell dieser sein. Leute, oh, es ist ein Luftgebungen. Oh, dann mal ab zu Camina. Wir jetzt echt einmal rum. Äh, okay. Und oh, nee, die ist voll weit weg gelaufen. Läufig bei der. Weil du die Schleimlinge erledigt hast, benutzt kamina den Reiniger und befreit den Weg vom Schmutz und Gestank. Dann flitzt sie schnell hinüber. Puh, endlich ist dieser der Gestank weg, die von den Schleimlingen berührten Stellen sehen jetzt viel besser aus. Marfly, vielleicht wusste gar nicht, dass du so verlässlich bist. Du hast den Leibwächter-Test auf jeden Fall bestanden. <lacht> das Monument sollte ganz in der Nähe sein. Camina öffnet die alte Karte, eine alte Karte und folgt der darauf eingezeichneten Richtung. Du fragst Camina, warum sie die alte Karte hat und woher sie so viel über das, den Wolgastempel weiß. Du fragst ja außerdem, wo sie das alte Buch und die Karte gefunden hat. Natürlich habe ich sie gesto- äh nein, bestimmt, das bestimmt nicht. Natürlich habe ich sie von mir von jemandem geliehen. Da wo ich lebe, gibt es einen weisen Alten, der sie mir geliehen hat, da Caminas Gesicht ist leuchtend und sie wirkt ein wenig nervös. Manfly, das ist jetzt nicht wichtig. Das Monument ist nicht mehr weit, komm schon, folgt mir. Geh auf Monument. Oh, so aufgeregt. <lacht> den Weg kurz was trinken. Wow, das Monument ist riesig. Camina läuft auf das Steinmonument zu und startet es an. Ja, auf dem Monument befindet sich eine alte elbische Inschrift. Es heißt, der Tempel sei zur Huldigung der Sancto Poliziana erbaut worden. Die die Elbe schützt. Ich glaube, ich erinnere mich. Dies alte... Dies... Hä? Dies alles ist tausende Jahre her. Ja, aber hat, Aber etwas hat verändert. ich habe ein unbestimmte das unbestimmte gefühl dass dieser ort auf eine art aura versiegelt ist vielleicht wurden die götterträne hergezogen marisa schließt die augen und neigt den kopf du schaust Mar marisa schweigend an und schaust ob sie die götter drin ob sie die Götterträne finden kann auf marisa warum wirkt ihr so weggetreten kamina winkt von der seite der Vorder winkt von der vorderseite des monuments aus um euch aus eure Traum zu holen okay, ich bereite derweil alles für die beschwörungszeremonie der alten Elbenseele seele vor und dieses kamina verzweifelt an und fragt sie wie sie eine zeremonie der elben zurückholen kann laut dem alten buch versiegelte die alte Elbenseele ihre kräfte in dem alten monument selbstverständlich müssen wir eine heilige zeremonie abhalten das Liege zu brechen und den Geist der alten Elben zurückzubringen. Diese Zeremonie benötigt Mondblumen, die nur in der Gegend gefunden werden können. Lust auf einen grün, Lust, einen grünen Daumen hat, unter Beweis zu stellen, um mir zu helfen, ein paar Mondblumen zu sammeln. Sie werden sich bei der Zeremonie noch, noch als sehr nützlich erweisen. Stimmt, ich kann die Aura der versiegelten Geistes spielen. Ich erinnere mich, vor tausend Jahren gab es hier einen Elben. Hier diese elben -Kriegel. Oh, mein Gedächtnis ist nicht mehr so, das was es mal war. Seit ich meine Kräfte verlor. Maflai, findest du das, was Marisa da sagt, nicht auch etwas mehr für dich? amina nimmt sie zur Seite und flüstert ihr zu. Recht, dann starrt die Marisa, als wäre ihr ein zweiter Kopf gewachsen. Du erzählst Camina, und Marisa sei nicht wie andere Mädchen. Sie sollen sich doch nicht so viele Gedanken machen. Dann sagst du, dass Marisa und du die Blumen sammeln werdet. Und Kamina alles für die Zeremonie vorbereiten sollte. Drücken wir ein paar Blumen. Und da haben wir die drei Blumen. Monument. Das sind genug Mondblumen. Camina verteilt die Blüten vor dem Monument. A fly, warte nur, bis mein Traum in Erfüllung geht und ich die beste Marien des Universums bin. werde euch ganz sicher nicht vergessen, Camina schaut Marien und sich voller Begeisterung an. Das muss endlich mit der Zeremonie beginnen. Aufgepasst, Camina hebt ihren Stab im Licht und ein Lichtkreis vom Boden auf. Moment, ich verteile mal kurz meine Skills, weil ich denke, ich werde da gleich kämpfen müssen. Ich werde jetzt mein Angriff ein Ach. Komm, wie... また Ich bin ein kleines Land. Ich bin ein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 私たち<笑> 速<笑> 時間なるほど。 ich hab's, die Elbenklerikerin, Elbenklerik Klerikerin, Gott, der, und im, in der im Monument kämpfte eins an Seite an Seite mit mir. Schließlich opferte sie sich für den Frieden aller Elben. Ich habe diese Elbenklerikerin versprochen, ich würde ihr helfen, das Böse zu bezwingen, den Krieg zu beenden, damit ihr wieder Frieden eigentlich. Nachdem Idea im Kampf starb, versiegelte sie ihre Seele dieses Gebietes im Monument. Deshalb war das Leben im Volk, was eben tausend Jahre lang so ruhig und schaulich Amina hat das Egel versehentlich gebrochen und Idea aufgeweckt der hat sich bereits erklärt, mir zu helfen und, ihre Macht, und mir ihre Macht zu geben. Die will, dass ich nach St. Paulus zurückkehren kann, um die Elbe, ihre Elbe Nachkommen zu schützen. Marisa lächelt sich freundlich an. Da ich im Moment nicht stark genug bin, liegt, dir, liegt mein Leben in deinen Händen. Deshalb hat Ida dir ihre Kräfte vermachen. Ich hoffe, du wirst stärker und hilfst mir dabei, die Götter drin aktuell gerade muss was mit der öffnung des eingangs zu tun haben es ja, wohl, wollen zum wohlgas tempel zu tun haben ich, ich spüre einen merkwürdigen spüre einen merkwürdigen luftzug aus nord aus ebenso wie eine schwache spur göttlicher luft vielleicht könnten wir hier könnten wir uns das mal genauer ansehen bitte gib ihr weiter mühe so dass ich ein stück nach Paul zurückkehren kann Lasst uns mit Kabina bereits schlagen, ob wir noch irgendwas beachten. Ja, das war's dann mit der heutigen Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir machen dann in der nächsten Folge die Reise zum Tempel. Und ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert mich, haut rein. Ciao, bis zum nächsten